Herz kann man auf, Bad News raus, Liebe Reisen, glücklich sein. Bo, bo, bo, bo, bo, bo. Herz kann man auf, Bad News raus. Bo, bo, bo, bo, bo. Wir lieben es ja, spontan zu reisen und gehören nicht zu denjenigen, die gerne reservieren. Die erste Idee war, okay, wir fahren einfach die Straße entlang und bleiben dort stehen, wo wir einfach das Gefühl haben, das passt. Ja, und das waren ungefähr drei, vier Plätze, die für uns passten. Aber auch da, es war alles voll. So, das war ein Satz mit X. Es ist so heiß, Leute. Ein schöner Platz, also halt nichts ne? FKK und nicht FKK, aber es ist ähm, einfach, die Insel ist einfach so ein Hotspot ähm, für viele Leute. Und obwohl es keine Hauptsaison ist, ne, ist es einfach für uns zu voll. wir jetzt weiter. Oh Mama ja, mia, ist das ein schönes Land. Doch entlang der Magistrale zu fahren, das verzaubert einen immer wieder aufs Neue, sodass die Zeit wie im Flug vergeht. Die Primosten haben wir jetzt gerade hinter uns gelassen. Leider war da gerade mein Akku leer. Hier gibt es einen Hafen, da stehen auch einige Wohnmobile, hat man uns gesagt, und ich sehe auch einige Wohnmobile. Aber auch dieser Platz war komplett belegt. Das ist der falsche Plan. Ich schon, ich sonst nicht, ey. Scheiße. Wir haben so viele Plätze uns angeguckt hey. und angefahren. Ich glaube, wir chillen jetzt erstmal ein paar Tage. Wir testen jetzt mal das WLAN. Vielleicht können wir ein bisschen arbeiten. Und gleich werden wir mal den Platz erfunden. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt und es ist 3 Uhr. diesem Wahnsinnsplatz hier, der sehr groß ist und eigentlich nicht so das ist, was wir immer anfahren. Aber für ein, zwei Tage ist das jetzt mal ganz schön. Mhm. Jetzt glaube ich dann Trogier, kann das sein? Ja. Morgen machen wir einen Relax-Tag und morgen abend gehen wir oder später Mittag nach Trogir. Jetzt genießen wir das erstmal. Der Campingplatz Belvedere ist ganzjährig geöffnet und in unserem Fall konnten wir auch mit der Axicard in der Nebensaison einchecken. Es gibt verschiedene Stellplatzkategorien und von einigen Plätzen aus hat man auch eine Sicht auf das Meer. In der Nebensaison waren jetzt alle Plätze gleich, sie sind terrassenförmig angelegt und ähm, durch eine Treppe verbunden. Seit etwa vier Jahren gibt es einen kleinen, aber schönen Poolkomplex und ein neugestalteter Strand mit Sonnenschirmen und Liegen. An der Rezeption kann man die Tickets für das ähm, Boot-Taxi ähm, bekommen. Man kann aber auch mit dem Fahrrad entlang der Küste fahren. Das ist das taxi Mit dem fahren wir morgen. Juhu! Juhu. Dann gehen wir morgen wieder essen in Trogir. Hast du dich dann schon geschichtlich mit der Stadt Trogir beschäftigt? Nee, ich habe nur einen Plan geguckt, ich weiß jetzt wie ungefähr, hoch, wo welche Kneipe liegt. Na super, ich habe überhaupt nicht geguckt, ich glaube Restaurant ist alles sehr Trogir-mäßig. Ne? Ich glaube oh. wir werden, ob wir diesen Urlaub noch mal so ein richtig gutes Restaurant finden würden. Mal einen kleinen Dorf anhalten. So, was gut kommt. Da bin ich ja mal gespannt jetzt auf die Stadt Trogir. Ungefähr 30 Minuten hat die Fahrt nach Trogia gedauert, aber von Dauer kann hier gar keine Rede sein, weil es war so kurzweilig und so wunderschön. Die Sonne ging unter, äh, wir hatten tolle Musik an Bord und dann dieser Blick bei der Einfahrt in diese, ja, in diese alte historische Stadt Trogia. das war wirklich, ja, einfach traumhaft. Oh, Erstmal mal ankommt, hier in dieser Stadt. Was ist denn das? Ja, lass mich mal gerade gucken. Wow. Schon beeindruckend hier. Viel Historisches gibt es in Trogir zu ne? sehen und so auch die Festung Kamerlengo. Kamerlengo kann man täglich besuchen zu einem Eintrittspreis von 20 Kuna. Aber ich glaube, dass es äh, nur halb so voll ist von dem, was es sonst ist, oder? Na, also das ist auf jeden Fall schon... Wenn man nach Troge reinkommt, wird man schon begrüßt von wunderschönen Restaurants und Bars und äh, wir haben entschieden, erstmal durch die Gassen zu schlendern und uns inspirieren zu lassen und treiben zu lassen, um auch unser Restaurantziel rein vom Bauch her zu finden. Das ist das ganze Labyrinth, Jörg. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Hier geht's weiter? Oder wo geht's weiter? Oh mein Gott. Der Fisch, der liegt hier schon in der Auslage, aber ich weiß nicht. Sollen wir jetzt hier hingehen oder nicht? Ja, ne? Okay. Das Reisen und äh, das Eintauchen in die jeweilige Kultur, aber auch eben in die Küche, gehört für uns mega. zu jeder Traumtour das sieht dazu. Schön aus. Das aus. ist ja wahrscheinlich der teuerste Fisch meines Lebens. Ich kriege jetzt hier diesen Megafisch superschön filetiert. Es riecht aber schon sehr lecker. Es war so lecker und wir sprechen heute noch von diesem oh köstlichen Essen. So, hier Don Dino, sehr gutes Fischlokal, das kann man nur empfehlen. In der Fisch war mega, der teuerste Fisch meines Lebens aber. Es war in jedem Fall ein wunderschöner Abend. Die lauen fast noch sommerlichen Temperaturen und dazu, und das war so das größte Geschenk für uns, Live-Musik von einem absolut genialen Gitarristen. Wir haben uns auch gleich eine CD geholt und äh, das war so richtig bezaubernd. Nach einem Cocktail und einem wunderbaren Konzert ging es dann wieder zurück aufs Boot. Und diese Abendfahrt kann ich nur jedem empfehlen. Es ist ein Traum. So, wir verabschieden uns jetzt von dem Platz. Und wie ihr seht, der ist auch leerer geworden. Also so langsam lichtet es sich. Viele fahren zurück, einige fahren noch weiter in den Süden. Das werden wir jetzt auch tun. Guck mal, jetzt hätten wir freie Auswahl hier vor den Plätzen. Mhm. Und wir sind hier rumgegurkt. Also der Platz hier, Belvedere, Axi Preis Ist ein guter Platz für eine Zwischenübernachtung, fanden wir jetzt, war also super Sanitäranlagen, schön angelegt mit dem Bootstaxi gestern nach Trogir. Das war richtig schön. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Das Wetter soll so ein bisschen umschlagen, aber wir fahren jetzt erstmal weiter Richtung. Das mal die CD von dem Kollegen hier an, die wir da gestern gehört haben. Der war ich wohl. Mies. Ist aber schon ein größerer Ort, ne? Aber auch schön. Omis oh, heißt er. Genau. Bevor dem Tunnel fährst du, also er kommt im Tunnel und davor ist der Platz. Wir sind gespannt. Landschaftlich ist es auf jeden Fall hier mega. Nach 300 Metern rechts abbiegen. Dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Und wie diese Reise weitergeht und ähm, ob wir oh, und welchen Platz wir gefunden war. haben, das seht ihr bei sein <lacht> Schatz, bist du mit deiner Reiseführerin zufrieden? Habe ich gut ausgesucht, ne? Und gleich gibt es hier Musik, habe ich gehört.